Aber äh, da kann ich ja dann gucken bei verschiedenen Unternehmen, was die so anbieten und wie man da so reinpasst. Hi, ich bin Nele, ich mache dieses Jahr mein Abitur und spiele in der Zeit ein basketball hier bei den Bender Baskets. Also, äh, ich verfolge viele Profis auf Instagram und gucke dann da so, was die so machen, wie die ihr Leben leben quasi. Und ähm, sonst haben wir ja auch unsere Profispielerin wie Olivia, ähm, von der man auch viel lernen kann.